Hey Leute, schön, dass ihr einschaltet <lacht> oder auch nicht. Denn ich denke, das wird ein richtiges Scheißvideo hier. Das Spiel mag ja ganz witzig sein, aber ich glaube, ich werde hier keinen Spaß daran haben. Aber ihr vielleicht, weil ich mich sehr aufregen werde. Ähm, ich spiele heute Flappy Flappy VR, weil es momentan alle zocken. Also angefangen damit hat der Hoshi, der hat äh, das erste Video gemacht. Dann äh, folgte der Hank, der hat ein Gewinnspiel sogar daraus gemacht. Jetzt hat der Chris Reality auch nochmal hier gezockt, aber glaube ich noch kein Video rausgebracht, weiß ich nicht. Ich verlinke euch alle drei Kanäle mal äh, unten in die Beschreibung, schaut mal rein. Das äh, Video von Hoshi war extrem lustig, weil er sich so tierisch aufregt, aber vielleicht werde ich mich gleich genauso aufregen. Und der Hank hat ein Gewinnspiel rausgebracht. Wenn ihr seine Punktzahl äh, schlagen könnt, dann seid ihr mit beim Gewinnspiel. Ihr müsst natürlich ein Video dazu machen, aber schaut einfach mal auf seinen Kanal auch rein. So Leute, ich würde sagen, ich fange an. Ich habe eben mal drei Runden gedreht, ich habe acht Punkte geholt, also mega. Und äh, ja, versuchen wir einfach mal unser Glück und äh, los geht's. Ja, okay. <lacht> Noch bin ich gut gelaunt. Er war knapp. Wow! Ich wollte runterwachen. Also gibt da nichts. Am besten nach oben. Sollen wir nah dran kommen? Ja, ist die Gefahr, wenn man zu tief ist, dass man nochmal einen Schwung gibt und dann oben drin gegen klatscht. Mann, der arme Vogel. Also Rekord werde ich hier auf keinen Fall irgendwas brechen. Kann ich jetzt schon mal sagen. Jetzt hätte ich draus. <lacht> Komm. Doctor! Boah, geht das in die Arme. Das kann sich keiner vorstellen, der noch nicht gespielt hat. Das geht Jetzt haben wir es raus. Jetzt schlagen wir den Rekord. <lacht> Next Flap. Jetzt habe ich drei Flattermänner gerade in der Luft gehabt. Und die bringen uns auch schöne Bonuspunkte. Boah, was sind das jetzt für Höhenunterschiede? Flap your hands, everybody! Everybody flap your hands! Wingmans. Oh Gott, ey. Na, war klar. 75, okay. teil Ich euch gerne. Das das nicht! Das verdammt nicht! Das schaffen, verdammt! Ist doch ungefähr sowas. Boah, das Spiel kommt doch aus der Hölle, oder? Ich dachte, Paranormal Activity wäre. Schlimm gewesen, aber das hier... total abgelenkt. Also ich kann meine Arme morgen nicht bewegen. So viel ist mal klar. Oh, Leck mich doch am Arsch. Man! mich am Arsch. Oder legt mich am Zuckerli, kann man auch sagen. Ich wusste es. Ich wusste es. Wo stehe ich? Hälfter Platz. Okay. Also wenn man so macht, hat man mehr Kontrolle, aber es ist anstrengender. Ja. Schießt die Röhre oder weg zum Mond. ist okay. Die Öffnung. Eine vernünftige Röhre kommt, verdammt! Ist doch schon mal was. Über 100, ich bin der Hälfte. Boah. Ich habe gerade nur die knappen Sachen hier. Also das Spiel hat gerade einen arschloch rausgeholt. Eine Chance. Ja, in der Zeit, wo ich eben Elfter gewonnen bin oder und hier spiele, bin ich jetzt schon wieder 12. also einer ist besser geworden als ich. Was fairer werden oh, nee. nur ein Versuch und dann höre ich auf. Also, ein muss ich jetzt durchkommen. Ja, Komm. dann muss auch irgendwann gut sein. Komm. Ne, Leute, ich höre jetzt auf. 109 Punkte ist erstmal mein Stand. Vielleicht versuche ich es am Wochenende nochmal, aber hier ist jetzt erst erstmal Schluss. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und äh, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Würde ich mich echt darüber freuen. Macht natürlich immer mehr Spaß, Videos zu machen, wenn man äh, ja, mehrere Zuschauer hat. Und äh, da sind Abos nicht schlecht. Ja Leute, danke schön fürs Zuschauen und ja, schaut doch einfach mal bei Flappy Flappy VR rein, kostet 2,39 bei Steam, also äh, mich interessiert da auch, was ihr für eine Punktzahl habt, ich muss ich nochmal kurz drücken, was ihr hier für eine Punktzahl erreichen könnt, äh, könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben und äh, ja, schreibt mir da einfach, wie ihr das Spiel findet und ja, danke schön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao. Kata.